Umglauch, der, das ja. das Stück Holz. der Aufbau ja. des zweiten Gesetzes beginnt. Jetzt du Aha. Ja, wo ist ich? Jetzt das So,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 Besonders exakt umkleidet Franz Stollenberg den Schacht, in den zu Beginn des Kohlvorgangs das Feuer eingebracht wird. Im Rohbau erreicht der Meiler eine Höhe von 2,60 M. Der Kegel erhält eine doppelte Decke aus einer Laub- und einer Erdschicht. Etwa 50 Säcke sind nötig, um den Meiler mit einer 10- bis 20 cm dicken Schicht abzudecken.